Nee. Ja. Ja. Also ich muss mich erstmal zurechtfinden, so weil ich habe zum ersten Mal so eine VR-Brille aufgehabt. Ich wusste gar nicht so, wie sich das so anfühlt. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich bin in so einem Science Fiction. Ich bin so wirklich im All. Also ich schwebe durch dieses All und durch die Welten, die da sind. Die Idee war, dass menschliche und nichtmenschliche, also technische Akteure, eine inklusive multisensorische Klanglandschaft erzeugen. Der Begriff Chor stammt aus dem griechischen Choros und bedeutet Tanz. Daher werden in Virtual Choir Grafik und Sound durch sich bewegende Körper und performante Codes generiert. Ich heiße Katharina Groß und bin die künstlerische Leiterin von Virtual Choir. Außerdem habe ich das Sounddesign im Projekt mit übernommen. Wir haben bisher vier Landschaftszonen entwickelt, die innerhalb einer Kugelsphäre angelegt sind. Eine fünfte Hidden Scene wird noch bis Oktober 2022 entwickelt. Während man beispielsweise in der Feldszene und Wüstenszene durch Körperbewegung die Sounds generieren und modulieren kann, kann man in der Waldszene eine Soundskulptur mit der eigenen Stimme generieren. Diese wird gespeichert und für nachfolgende Spielerinnen hörbar. So soll ein Wald der Stimmen entstehen. Ich finde es total spannend, irgendwie, dass man, wo es eigentlich nur so Striche sind ne? also, oder so Netze irgendwie, dass man immer so gleich trotzdem so Assoziationen hat zur realen Welt, also ob man jetzt wo eine Wiese läuft oder durch ein Feld oder plötzlich ums Wasser ist und so, also wie das Gehirn ist so verknüpft. Äh, verknüpft. Ich bin Tom. Ich bin seit 2019 im Projekt mit dabei und habe hier so ein bisschen die technische Leitung inne. Das heißt, ich kümmere mich vor allem um die Themen Unity-Entwicklung und VR-Entwicklung und sorge dafür, dort so ein bisschen Grundlagen zu schaffen, dass das Ganze als Projekt insgesamt funktionieren kann. Mein Name ist Vitali und ich bin ein VR-Developer. Ich bin von Anfang an dabei. Mein Name ist Archie. Ich bin der Softwareentwickler bei diesem Projekt schon seit 2019. Wir sind meistens remote und haben ab und zu Hackathons gemacht, die echt sehr geholfen haben, uns das Projekt zusammenzubekommen. Zur Frage, was ist das Besondere daran? Also klar, die körpergesteuerte Soundgenerierung, aber auch, also ich finde zum Beispiel unser Level-Design ist schon irgendwie besonders, weil man sich so innerhalb von dieser großen Sphäre befindet und sich innerhalb der Sphäre bewegen muss mit der mit einem Körper eigentlich, was jetzt mit Hilfe von Kinect realisierbar ist. Ich bin äh, Thomas, ich bin seit Oktober 2021, seit dem Hackathon, bei dem Projekt dabei. Ich bin Christoph und äh, ich bin als Entwickler für die Kinect-Steuerung hauptsächlich verantwortlich. Für mich war die größte Herausforderung auf jeden Fall der, der Point-Cloud-Avatar bzw. Das äh, so hinzukriegen, dass es auch performant läuft äh, mit den ganzen Partikeln, weil ich dabei viel über das ähm, Unity-Jobsystem erstmal lernen musste. Die größte Herausforderung für mich war es, neben meiner normalen hochberuflichen Tätigkeit in den Abendstunden dann noch die Konstellation aufzubringen, und mich wieder in das Unity und das Koordinatensystem, der Connect und wie das alles zusammenspielt, von vom Konzept gesehen, das Projekt sieht zwar nicht so groß aus, aber eigentlich passiert schon eine Menge in, in jeder Stelle von, von dieser virtuellen Welt. Und das war dadurch, dass wir jetzt schon ein paar Leute sind, aber jeder auch irgendwie nur in Freizeit sich mit dem Projekt beschäftigt hat, hatten wir solche Probleme, wie das ist dann irgendwann nicht mehr so die Software-Architektur, die wir vorher gegangen sind, nicht mehr, sich nicht mehr skaliert hat. Und dann hatten wir eher größere Refactoring-Grunden, dass wir zum Beispiel so ein Injection-Framework mal reingenommen äh, haben ins Projekt und dann später noch äh, so ein ähm, Konzept vorgestellt haben wie Merge-Requests äh, für unser Repositorium. Also in der Sinne ist es eigentlich schon, ich sag nicht Industriestandard, aber schon ziemlich nah. Also der Weg dazu würde ich als große Herausforderung bezeichnen. Ich fand es eigentlich am spannendsten, dann, wenn mein Körper mit reinkommt. Also, dann habe ich auch gemerkt, dass ich die Füße und die Beine, also, wenn ich da so. Ich musste ja irgendwie meinen Körper in meine Sichtachse bringen. Und dann war ich in dem Raum drin mit meinem Körper. Das fand ich eigentlich das Spannendste, da drin rumzukriechen oder um an Sachen zu greifen da war ich ganz verstanden, ob ich sie. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich konnte die Sachen, die so an mir vorbeifliegen, so. ich kann die manipulieren, aber ich war mir nicht sicher. Also es fühlte sich manchmal so an, dass ich damit was machen kann, aber also das fand ich am stärksten für mich dann mit meinem Körper da drin zu sein. Das Projekt ist ja ein Open-Source-Projekt. Das heißt, dass sowohl wir jetzt weiter daran arbeiten können, aber eben auch, dass es der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Das bedeutet, man kann es sich runterladen, man kann so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie wir es gemacht haben. Aber das Coole ist, man kann eben sich selber auch einbringen und die Allgemeinheit kann daran teilhaben. Ja, Also, größte Herausforderungen, da gab es eigentlich einige für mich. Aber ich glaube, so ein bisschen das, was hervorsteht, ist, dass wir nicht nur aufgrund von Covid, weil das Projekt läuft ja seit 2019, sondern auch, weil wir halt aus sehr verschiedenen Städten kommen, eine Form von Remote-Zusammenarbeit finden mussten, die halt bedeutet, dass wir auch aufgrund unterschiedlicher Entwicklungsstände und Hardware-Voraussetzungen und allem irgendwie sinnvoll miteinander zusammenarbeiten können und dabei auch was entsteht. Naja, ist noch nicht schlecht. Ich bin seit September 2021 VR-Entwicklerin. Ich habe ähm, vorher noch nicht in VR gearbeitet. Von daher war meine größte Herausforderung, mich erstmal da einzuarbeiten und herauszufinden, wie das denn funktioniert und wie man die Sache macht. Ich hatte natürlich Glück, da irgendwie mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mir da sehr wohl well geholfen haben und immer noch helfen. Ja, also ich hatte nicht das Gefühl, mich zu verlieren, äh, weil äh, man eben immer noch die Kontrolle drüber hat. Dieses Uferlose dieser virtuellen Welt erscheint irgendwie beherrschbar. Genau, abgesehen davon, dass es natürlich schon ein bisschen auf die, auf die Sinne geht, so ne? ein bisschen schummrig ist mir schon geworden. An sich äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich in so einer Welt auch sich relativ normal fühlt. Ne? Also ich war noch ich selber und nie total von mir entfremdet. Auch das Sounddesign fordert heraus, denn es war nicht leicht, uns die Frage zu beantworten, wie die Körpertracking-Daten sinnvoll in Sound übersetzt werden können. Also eine gute Balance zwischen Mapping und Meaning zu finden, war hier tatsächlich eine große Herausforderung. Ich bin der Oliver, habe mit der Katharina Groß und der Afrakan zusammen am Sounddesign gearbeitet und bin durch den Hackathon im September 2021 zum Projekt gekommen. Die größte Herausforderung im Sounddesign war es, für die verschiedenen Ebenen die passenden Sounds zu finden und die zum anderen auch, auch interaktiv zu gestalten, so man einfach Interaktionsmöglichkeiten schafft, wenn man sich durch die Welt bewegt. 1, 2, 3, 4, check, check, I see the wave, the beautiful wave, I like it a lot. Das nächste große Feature wäre halt, würde so ein Multiplayer Experience geben, was wir halt als Translokal bezeichnen.